Hey Leute, willkommen zu einem weiteren Video. Und zwar seht ihr gerade meinen Schreibtisch, der eigentlich nichts Besonderes ist, aber ich habe diese drei Monitore da und die stehen jeweils auf einem einzelnen Ständer und das hat mich ein bisschen genervt, weshalb ich einen Hersteller gefragt habe und der hat mir einen Ständer gesendet, der einmal festgemacht wird und dann drei Monitore halten kann. Und ich würde sagen, ich zeige ihn euch einfach mal. Das ist das schöne Teil und ich würde sagen, ich... Mach jetzt noch mein Schreibtisch leer, packe das Ding aus und dann bauen wir auf. So, einmal aufschneiden. Und wir sehen hier alle möglichen Teile. Und eine Anleitung, zwei Anleitungen. Und dann ist die ganzen Halterungsteile. Mache die einfach mal aus. Das ist ein Arm. Hier kommt später der Monitor dran. Das hier ist ein weiterer Arm. Und das hier ist der dritte und letzte Arm. Dazu bekommt man hier noch diese Stange. welcher auch ziemlich schwer ist und hier wird da halt vorne drauf die ganzen Arme gesteckt und dann wird es mit dieser Seite an den Tisch geschraubt. So, das kann weg. Dazu kriegen wir noch allen möglichen anhand Schrauben als mögliche. Noch ein Metallteil, also ich weiß gerade nicht was es ist. Noch mehr Schrauben ist hier nichts mehr drin. Große Box mal wegpacken. Und da haben wir noch diese kleine Box hier, gucke ich mal da rein. Und hier drin sind die Halterungen. Und zwar sind das Halterungen, die in zwei verschiedenen Größen für Monitore sind. Und das sind dann einmal die inneren Löcher Weser 70 und aus äußeren sind Weser 100. Die Befestigung der Monitore ist ziemlich einfach und auch fast immer gleich. Wir haben hier den Monitor. An dem Monitor müssen wir erst hier den Fuß abnehmen. Dann haben wir hier diese kleinen Schrauben, das sind die kleinsten, sollten genau zwölf Stück da sein. Dann nehmen wir uns eine Halterung und gucken, dass diese Lasche hier nach unten zeigt. Legen sie hinten auf diese Löcher drauf und schrauben dann einfach die Schrauben rein. So, wenn ihr das gemacht habt, müsst ihr es noch bei allen anderen Monitoren machen. Wenn ihr die Monitorhalterung angebracht habt, geht es auch schon daran, die Stange zu montieren. Dafür nehmt sie euch und dreht die hier so weit raus, wie es geht. Oder beziehungsweise so weit raus, wie euer Tisch dick ist. Wenn ihr das gemacht habt, holt ihr euch ein Maßband und sucht erstmal den Mittelpunkt für euren Tisch, damit es halt genau in der Mitte steht. Ich habe herausgefunden, dass mein Mittelpunkt genau da ist. Weshalb ich da jetzt auch die Stange montieren werde. Wenn die Stange nun fest montiert ist, nehmt ihr euch die Arme zur Hand. Die legt ihr so rum hin, dass die Schraube nach hier oben raussteht und hier unten der kleine Schlitz ist da drin. Dann müsst ihr die beiden hier noch montieren. Dazu habt ihr hier Abstandshalter und eine Schraube und ich zeige euch das einfach jetzt mal. Das ist alles in diesem Päckchen drin. So, das ist alles, was wir brauchen, was man jetzt machen muss. Wir nehmen die Schraube stecke sie von oben hier rein, dann kommt so ein Abstandshalter dazwischen, dann kommt es hier durch, hier rein kommt wieder ein Abstandshalter. So. Und wie ihr sehen könnt, kommt die Schraube nicht ganz durch, weshalb man hier eine andere Schraube nimmt, die kleinere, macht eine Unterlegscheibe drunter, steckt es hier rein und dann kann man es festdrehen. Und zum Festdrehen haben wir hier einen Imbusschlüssel mitgeliefert. Wobei ich gerade merke, es wohl besser wäre, wenn man zwei von denen hätte, wenn man dann hinten dran ein bisschen festhalten könnte. So, dann dreht man, bis es fest ist. So, fest, man kann es aber noch bewegen und das gleiche machen wir jetzt mit der anderen Seite. Sobald ihr das erledigt habt, braucht ihr dieses Teil hier, das steckt ihr dann auf diese Stange da vorne drauf. Und mit diesem kleinen Teil stellt ihr später eure Monitorhöhe ein, also das ist ziemlich wichtig, das dürft ihr nicht vergessen. Und Sobald ihr das gemacht habt, könnt ihr auch schon den Arm oben drauf stecken. Wenn ihr das drauf habt, holt ihr mal einen von euren Monitoren und dann testet ihr, ob die Höhe so in Ordnung ist. Für mich ist das jetzt ein bisschen zu niedrig, deswegen mache ich es noch ein Stückchen höher. Und sobald ihr die richtige Höhe gefunden habt, könnt ihr auch schon die Monitore reinstecken. Wenn euch nun, wie bei mir, der Höhenunterschied zwischen den Monitoren zu groß ist, könnt ihr mit dieser Schraube, wenn ihr nach links dreht, den Monitor runterlassen und nach rechts drehen, Monitor hochziehen. Falls ihr mal Angst haben solltet, dass euer Monitor geklaut wird, könnt ihr einfach diese Schraube hier reindrehen. Was nach dem Baus noch übrig geblieben ist, sind diese Schrauben Abstandshalter. Die sind dafür gedacht, wenn man hinten, hinten bei der Weserhalterung einen größeren Abstand braucht, weil da kann man einfach einen Abstandshalter nehmen und eine Schraube reinstecken und da hat man halt mehr Platz. Was dann noch dabei ist, sind diese Halterungen hier. Die könnt ihr in die Schiene hier reinklemmen, hier unten. Erst hier unten reinstecken und dann runterdrücken. Und dann hängen die hier drin und dann kann man da seine Kabel durchführen. Somit könnt ihr die Kabel direkt hier runterführen. Davon gibt es insgesamt vier Stück. Da haben wir noch diese Kappe, die steckt man hier oben drauf und dann habt ihr noch dieses Teil hier, das könnt ihr unten an die Stange stecken und dann könnt ihr auch hier Kabel durchführen. Ich muss jetzt ehrlich sagen, es sieht um einiges besser aus beim PC-Setup und ich kann es echt weiterempfehlen, also der Ständer von hftec ist super, muss ich echt sagen, also ich finde ihn toll. Und wenn man will, kann man sogar noch drei weitere Monitore da oben anschließen, wenn man sich einen weiteren Arm kauft. Aber ich fand das sechs Monitore ein bisschen zu viel. Und ja, wie man sieht, habe jetzt viel Platz da unten für Lautsprecher, alles mögliche, kann ich hinten dran tun. Und man sieht die Kabel nicht mehr so stark. Und das ist halt sehr praktisch. Ja, und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann und ciao.